Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Wir spielen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, mit Wolverines. Und wie ihr seht, hier sind ganz viele Bomber unterwegs und ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Schießen kann ich nicht. Raus hier, raus hier, schnell. Und wir müssen irgendwas aufräumen. Nicht jetzt schon verletzt, verdammt nochmal. Leck mich am Arsch. Ich, ich komme jetzt nicht raus, ganz ehrlich. Die Typen landen da oben mit dem Fall. Ich vermute mal, das sind Typen, ne? So vom. Ja, das sind Typen. Wahrscheinlich muss ich die ausschalten. ich folge jetzt einfach mal Foley mit ein bisschen Overlord. Schutz und so hoffentlich. Herr, Kann ich in die Hundehütte? Ist oh, schade. Ist auf ist aber auf okay, irgendwas verteidigen wir hier jetzt. Roger, also, ich würde mal sagen, die Russen greifen dann. Als äh, Rückschlag auf die alte Angriffs- und die wir vorhin gestartet haben auf dem Flughafen. George, wir uns hier oder was? Ich habe den Laptop übrigens auf lautlos, ich weiß nicht, wie so immer laut wird. Ich muss mal gucken, ob man das in den Aufnahmen drin hört dann. minuten in dieser folge und das ding läuft okay das heißt ich kann das wirklich nach mal nachgucken gehen folie liegt einfach da ich habe in folgen pfeil also ich muss einfach an ihm dran bleiben wir sind nicht auffällig oder so hier nö, nö. Nö, nö. Wie, wie sollte man den hier sehen Okay, wir müssen also wirklich nur warten, bis der Panzer hier loslegt. Also wir folgen eigentlich nur dem Panzer jetzt gerade. Dieser gelbe Rauch wird wahrscheinlich dieser Raptor sein, den er meint. Weiß, keine Sorge. Diese Gasse hier. Wollte gerade sagen, ich weiß noch nicht genau, welche Gasse, aber... Irgendeine wird es schon sein. Ich habe halt nicht gern die kleinen Pistolen dabei. Das ist einfach so. Ich finde Pistolen nicht so gut. Der wird weh machen. Ich hab's mir gedacht noch. It's okay. Und dann da rechts und da ist die Gasse. Ach so, der ist nicht von seinem Fallschirm losgekommen. Gitarre 21 ist okay. Besser als ich glaube, das andere war vorne eine Schrotflinte wieder. Ich habe eine 70-Schuss-Shotgun drauf. Nice. Hallo. Das brennt, das brennt. Wow, das brennt. So, jetzt ist wieder safe. Das kann ja nur einmal passieren, zum Glück. Ich kann den Reifen nicht aufhalten. Ja, in diesem Fall lohnt sich eine Versicherung wenigstens. Ich möchte ihnen einfach möglichst wenig Deckung geben, auch wenn wir hier gerade angreifen. Da ist was runtergekommen. Das sieht böse aus. Ist ein Helikopter? Ja, das ist ein Helikopter. Uh, der sieht richtig kacke aus. Nice. muss da, glaube ich, Indo, so wie sie es aussieht. Ja, der läuft Indo, wird schon richtig sein. Nicht hier. Ist hier draußen eine Leiter oder so? da ist eine Leiter. Der okay. Und jetzt einfach gucken, dass da oben keine von von den Gegnern stehen. Okay, ich kann die selber bewegen, das ist interessant. ding ist super ich gucke einfach mal auf der anderen seite noch vorbei aber ich glaube das ist relativ sauber was haben wir hier okay hier kann ich munition nachfüllen das ist super das zweite geschütz wäre auch nice gewesen noch aber naja Also, da drüben sind Feinde. Da, okay. Moment, wir machen das jetzt ganz schlau. Ah fuck, das Ding ist kaputt. Ich wollte das gerade auf die andere Seite stellen. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn ich einfach direkt die zwei Punkte hier im Blick halte. Den brauchen wir sicher später noch, den Stinger. Jetzt nämlich. Die Steuerung der Predator-Drohne. Okay. Kann ich? Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ja gut. Oh. Hä? Der war da gar nicht in der Umgebung. Ich habe extra geguckt. Ich glaube nicht, dass die... Das Ding eine gute Idee war gerade. Klar, <lacht> das Gebüsch komme ich nicht. Ja, Zielerfassung verfolgt sich. Das geht nicht da nice, ist wie die verstehen können und schießen da gehen sie hinter das fest ist er hat sie anvisiert und die stehen da so ja hallo ja mega cool Ja, ist ja gut, ich renn. Nein. Perfekt. Ich nachladen jetzt, komm jetzt. Also ja, Nachladen ist schon gut im Ganzen, aber ja. vorn hinten schießt. Ich bin dran. So, wie ging das nochmal mit? R1 schießen und dann kann ich weiterziehen. Ich es nicht noch. Doch, R1 war noch ein Boost. Und los. Ich glaube nicht. Russia. Alle zuhören. Planänderung. Damn. Ramirez! Sichern Sie mit Ihrem Tropfen den Bürgerkampf. Sie bringen Raptor dorthin. Diese Position wurde entdeckt. Alle anderen zuhören. Sie bewegen Raptor Da müssen wir das also beschützen. Okay. So, ich bin gerade voll drin wieder mit Konzentration und so. Aber wir müssen eigentlich einfach dafür sorgen, dass dieser Typ da sauber rauskommt. Ich weiß noch nicht, wer dieser Raptor ist, aber ist okay. Okay, das ist relativ schnell zum Glück. Ich glaube, das ist der Pilot. Kann das sein? Aber das ist ein anderer wichtiger Typ. Das sieht mir jetzt nicht unbedingt nach Pilot aus. So vom Vielleicht heißt Saiyoh Raptor. Hallo. Wisst ihr was? Leckt mich. Schon wieder mehr als 5. Nice. Habt mir nach 4 ausgesehen, aber ist okay. Da hinten kommen viele. Das gibt einen kleinen, aber da zählt. Okay, ich darf wirklich einfach mit der Predator draufbalzen. Das ist richtig nice. Scheiße, keine Predator mehr. Das sind unsere... Ups, sorry. Das wäre einer von denen gewesen. Okay. Ich hoffe ich habe die Sequenz mit den Predators. Ich glaube, er hat gespeichert, dass die Predator offline ist jetzt. Nein, hat er nicht. Okay. Da bei der Bank sind schon einige dabei. Oder war das eine Tankstelle? Gut, und wir rennen weiter. Aber hey, ich habe gut getroffen, glaube ich. Das waren locker 30 Feind oder 20 oder 30 mit der Waffe. Also mit der Predator. Ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Ja, gut, mache ich das halt noch mal mit der Predator? Weil ich glaube, da drüben, die noch auszuschalten, ist schon keine schlechte Idee. Ich war kurz und jetzt. Das sind wieder die von uns. irgendein Bürogebäude. Oder die Bank... Nee, das ist die Bank. Ich glaube nicht, dass der zu uns gehört. Doch, gehört ja, das tatsächlich. Oh, die kommt schnell. Team, ich habe eine Restaurant im Westen Im Besten, das müsste. Ja, klar, quer über die Straße rüber. Wieso meines Dinger nicht getroffen? Also es und äh, vibriert, dann weiß ich, dass ich schießen könnte. Das ist das Restaurant im Westen. Ja, natürlich. Müssen Krieg, aber er schafft es nicht über eine Buchsecke zu springen. Oder was auch immer das. Er sieht für mich ein bisschen nach Bus aus. Vom Wachstum her. Wow, der hat mich abgesehen. Da ist im im ich bin im Westen. Fuck you. Okay, die kannst zu uns. Sorry. Jetzt im Vorratslager, nicht mehr auf dem Dach. Hier komme ich ja nicht rein. Ist es das da drüben? Da komme ich auch nicht rein, nämlich. Ich bin dezent verwirrt. Das ist die Tankstelle, hier ist das Restaurant, das Diner. Hier ist keine verficktes Dinger drin. Oder meinen sie das? Ach jo. Klar. Thermal Sniper, nee, ich bleibe jetzt mal da mg Und jetzt müssen wir noch Feinde ausschalten. Da, irgendwo da kommt einer. Zählt dies Stinger nicht mehr hier? Nö, das war eine One-Off. Okay. Nathan's waren's, glaube ich, ne? Hat er gesagt. haben wir nicht auf dem. Ne, wir sind im anderen Deiner. Nate's ne, da. Da hinten ist. Ne, das ist doch nein. Warte mal, doch das ist nichts da. Das ist nichts Da war ich doch vorhin auf dem Dach und da habe ich die doch schon mitgenommen. Haben die jetzt respawnt, weil ich da bin? Das Lauf du Behindi! Das ist ein Busch. Ein kleiner Busch. Ne? Ich komme nicht durch. Ich bin zu fett. So. Da liegt sie. Frontal rein. So, hier haben wir den High Ground. Ich glaube, da können wir ein bisschen was machen noch. ja hätte ich die Claim noch mal vorhin gehabt, ne? Komme ich mit dem Taco Togo durch? Das ist ja Bill in Copyright. Klar komme ich da durch. Okay, wir werden das also rausgenommen. Sehr gut. Yay, was haben wir für Zeit? Ja, das reicht doch. Yes, wir sind gut unterwegs nach Arcadia. Kennen wir doch langsam. Royal mit Cheese. So, wir kriegen die nächste Mission und danach beenden wir die Folge und ich glaube nachher mache ich noch eine Folge, aber nicht mehr ganz so lange jetzt halt. Aber Mal gucken. Also, bis gleich dann, Miss Story. In Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Wir haben nur aus Rochas rausgekriegt, dass Makarovs Feind Nummer 1 in einem Gulag sitzt. Wenn der Psychopath auf den Schwindel reinfällt, knüpfen wir ihn am nächsten Baum auf. Okay, also, bevor wir vorrücken, wir müssen ihn unterstützen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass er überlebt. Ähm ich habe das Gefühl, dass unten links sind Bonussachen, die ich in Häuser, Ecken und so finden muss wieder, also Collectibles. Und in denen bin ich ja richtig kacke. Also, lassen wir das mal sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn euch das gefallen wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen oder liken oder was auch immer. Vergesst ich immer zu sagen, Aber wär was, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Alles Puppen mit Zucker. Cheerio.